Hey Leute und willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen da lang mal wieder etwas Clash Royale. Mein Nase ist ein wenig verstopft. Ich habe eine ganz leichte Erkältung. Ich hoffe, man hört es nicht so extrem. Ich öffne einfach erstmal ein paar Tonen. Wir brauchen genau diese Karte, ich gebraucht. Perfekt. Oh. oh, zum Glück hat der Kampf nicht gestartet. Ich bin gerade echt glücklich, dass wir da den Feuerdingsgeist bekommen haben, weil. Den brauche ich noch, um den Thema meiner Folge zu komplettieren, nämlich mein Deck. Also ich habe hier ein deck ich muss den kurz um ändern wie viel Damage macht auf level hm. wie viel damit machen die pfeile nach egal das wird schon reichen um die ähm, minion Horde zu vernichten auf jeden fall mit diesem deck habe ich vor zu so spielen und zwar bis arena 8 den deck nutze ich auch auf meinen main account und da habe ich auch schon arena 8 am erreicht Einfach mal schauen, wie es so laufen wird, wenn ich jetzt damit versuche, es zu Climben. Viele Lava, jetzt spielen wir erstmal direkt. Wir werden uns die Grundruhe besorgen in dieser Runde, also diese dieser Aufnahme und danach... Hoffe ich, dass ihr in den Kommentaren eure Meinung zum Deck schreiben wird. Vielleicht sogar, wenn ihr irgendwelche Schwachstellen bemerkt, könnt ihr die natürlich auch gerne reinhauen. Wir haben mal ganz in der Ecke mit den kleinen push tier gestartet. Daraus machen wir jetzt einen sehr großen Push, weil selbst damit umgehen kann. Oh, der macht nichts. Ähm, StarfK. Ah, da, da kommt seine Antwort. Warten wir noch kurz. Okay, der hat nichts, hast du also weg damit. Hm, hat uns tatsächlich den ersten Tower geschenkt. Ich mal, wir werden versuchen einen drei sieg zu machen. Oh, ach so einer ist das. Ich bin ganz frech am Start. Ah, schnell die drei Mana. Hm, ich werde die Feuerleister benutzen. Krass. Das hat immer Null gebracht. Okay, das hat mich ein wenig überrascht dass der jetzt so kommt mit oh shit ich habe halt echt keinen besseren counter als im fireball dafür das ist dumm gelaufen okay das wird wohl doch nicht so eine einfache runde wie anfangs gedacht aber ah, ich versuche einfach zwei kronen rauszuholen, das reicht auch das reicht auch jetzt einfach mal diese hier nach ganz hinten und zwar jetzt hier ballen wir gleich von der Ritter hin, wenn Leute machen Fireball, okay. Äh, die habe ich da gar nicht platziert, warum werden die da gespawnt? Das war jetzt schon ein wenig merkwürdig. Ja, was soll's? Was soll's. statten wir die hier in der Ecke. Doch, da machen wir einen zweiten Kronenwind raus. Noch dazu. Ja, perfekt. Vielleicht sogar doch ein drei Kronen. Mal sehen. Oh, oh nee, das wird kein. Okay, nein. Aber den, der bekommt keine Krone. auch der, oh, der hat doch einen bekommen. Okay, never mind. I guess. kriegen wir die noch ich glaube schon nee was für ich glaube nicht mehr annähernd. Ja, gutes spiel aber da hat er keine chance gehabt der dude gnadenlos haben wir den zerfetzt selber silberthron bekommen Und gleich direkt zum nächsten kampf wir spielen gegen Patrick Botzeps aus Poland Wars. Aber wir haben eine scheiß Starthand, ich werde einfach mal mit dem Barbaren starten. Okay, das geht eigentlich ganz klar. Sein Musketier werden wir mit unserem horde countern. Oh ja. Sowas. Oh shit. Okay, das ist jetzt ein wenig eskaliert, würde ich mal sagen. Ich hoffe er kann die Minion horde nicht countern nicht so aus sie erreichen die um das zu kaufen unser ritter wird aber rankommen wenn er nichts tut auch oh, der tut was aber die minions verfehlt das heißt ah, der trade ist etwas na naja doch der war für uns sogar im, im vorteil weil er zwei level höher und wir haben fast dasselbe an schaden also fast dasselbe am leben wir haben auf jeden Fall mehr Damage gemacht als er. Oh Mann, oh Mann. Level 7 dann bekommt von Level 5 aufs Maul. Oh. Oh. Aber ah, wir treffen die maria Ah doch, wir haben die noch getroffen sogar. Das war mal sehr nice. Ja doch, das war sehr nice. Das war ein guter Fireball. Oh, der startet einen Riesen ganz hinten. Warten wir einfach mal ab, was der noch doch so ballert. Wir werden auf jeden Fall die hier wahrscheinlich benutzen. Ich hab, ich hab das nicht geklickt, man. Wird das Spiel mich verarschen? Ich habe original meine Maus nicht mehr in der Nähe davon gehalten. Na naja, egal. Da muss ich jetzt durch. das haben wir doch alles nochmal ganz gut gecountert. Haben wir den mal raus und das für die Minion Horde Oh, der macht aber so. Oh, das hat er schlau gespielt. Warten noch kurz. Okay. Ach, egal. Kein Problem. auch oh, guck mal. Süß. Können wir die bebanken noch hinterher setzen. Haben wir jetzt einen richtig starken Push. Oh, der hat aber Magie am Start. Okay, das wird einfach etwas knapper als gewollt wir gehen mal hier hin zum so minion heute dazu und die feuergeister und ich glaube die tower haben wir wenn er jetzt nicht eingreift Ja, doch den haben wir noch den haben wir okay perfekt ist ein gutes spiel da können wir auch direkt weiter zum nächsten kampf oder wenn das mal schneller laden würde. Was lä lädst du denn so lange? Bruder. Okay, wir brauchen noch... fünf Truhen. Hoffen wir, dass wir jetzt mal drei 3-Kronen-Wind machen können. Das Deck ist allerdings eher auf zwei kronen ausgerichtet. Also das ist so meine Erfahrung damit. Aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht machen wir ja das Unmögliche möglich. Ja, was für Unmöglich. Ach. Okay, den werde ich einfach mal da hinten... Oh, oh, oh, das war Stau von dem. Das war dumm, das wiederum war dumm. Oh Scheiße, das habe ich gerade etwas verkackt. Da muss ich einen feuerball einsetzen. Oh je, das ging richtig scheiße für mich aus, aber... Ich denke, dass wir hier gleich einen sehr starken Push rausballern können. Und zwar genau... Oh, oh, oh shit, Oh shit. Never mind. Und wegen einen starken busch Oh Gott, und der macht so. Das könnte brutal für uns enden. Der nach Okay, nein, sein Links ist weg. Der hat sein Spell für seine Larve-Hunde benutzen sollen und nicht für Links. Okay, da haben wir gerade... Alter, der Prinz hat ihn ja komplett demoliert. Reicht das? doch das reicht okay gut da müssen wir es ein wenig damage auf dem tor einstecken und in den Drachen dafür problemlos loswerden ich werde dann feier auch oh, nevermind ich werde da nichts reinsetzen also wie gehe ich da am besten gegen vor wahrscheinlich mit meinem na ja, doch das war sehr effektiv werde ich... Oh, oh, das war ein Fehler, Bruder, das war... Äh, das haut auf dem Plan sauber raus. Da, ich denke mal, der kommt einfach so durch, dann setzen wir nichts hinter. Ach, Scheiße. Der kommt doch nicht durch. Mission abbrechen, Mission abbrechen. <lacht> aber die setzen wir jetzt hier einfach... Oh, Shit. Oh, Shit. Jetzt wird hässlich. der hat echt Bock gerade mich ein wenig zu ficken ich mache jetzt einfach random ein fireball hin nur für den fall nevermind der fireball ging knapp daneben der ging knapp daneben das ist jetzt gerade richtig übel obwohl Ach, und der fängt damit kommt er jetzt aber ich denke davon können wir und oh, wenn der wieder durchkommt, haben wir noch gewonnen. Oh Gott, Fireball. Das war noch nicht in Overtime, das heißt wir haben. Ah, wir haben den sogar. Ah, wir haben die noch nicht. Doch, oh mein Gott. Ich war komplett verwehrt, Alter. Ich bin komplett verwehrt. Ich werde jetzt noch einen Kampf machen. Oh, wir haben aber. Das war alles voll egal. Wir machen noch einen Kampf und haben ungefähr eine 15 Minuten Aufnahme. Dann werde ich noch schnell ohne Aufnahme die restlichen Thron Truhen holen, erkronen äh, holen. Was für Truhen, Alter, bin ich besoffen oder was? Hier werden wir sehr aggressiv starten. Einfach weil wir es können, hoffentlich hat er keinen Sepp. Sepp ist jetzt gerade echt problematisch. Okay, der hat uns gerade den ersten Tower geschenkt. Nett von ihm. Nett. Nett Husseng. Ich glaube der hat wohl nicht bock da können wir noch was in der setzen und direkt mit drei kronen links holen vielleicht muss ich dann doch nicht schneiden und kann einfach direkt spielen so wir warten mal noch kurz bis wir die hier und unsere bogenschützen ja ne sperrgoblins reinballern können das war jetzt recht nett von denen dass der droppen will oder so oder irgendwie auf Carlos, ich weiß auch nicht, was da sein Problem war der hatte wohl keinen Bock auf uns nett von dir Cousin so, wir brauchen noch eine Krone, perfekt, das heißt, wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann haben wir oh, ein Level 7 dann mal wieder, dann haben wir alles, was unser Herz belangt oder sowas in der Art ich weiß auch nicht, was ich rede, oh shit ich habe gerade echt nichts für Luftabwehr ja, Da muss ich sowieso, oh shit, wer hat den der wischt mich gerade voll auf, Gott. Der hat mich gerade richtig hart, er ist richtig übel. Komm noch ein Schlag, ah perfekt. Machen wir den mal hier hin. Oh, das ist gerade etwas scheiße. Ach, was für. Das lief richtig gut. Ich mir hier mal zum Angriff, obwohl ich die mir lieber aufbewahren würde für den... Oh shit. Ja. Dumm gelaufen, sehr dumm gelaufen. Da muss ich leider den Fireball benutzen. Mir geht langsam echt das hier aus. Da muss der Tor leider tanken. Oh Gott. Das ist schmerzhaft die Runde. Ich brauch doch nur diesen einen Sieg und dann kommt hier so ein hat runde ich, ich will nicht mehr leben, Alter. Er ist noch ein weiter und ich bin gefickt und doch nicht gut dann gehen wir mal in die offensive nevermind aber wir sind nicht auf seinen Towerseite, das heißt wir kriegen noch genug damage raus dass wir trotzdem verteidigen müssen oh shit oh das zum glück hatte sein ding so scheiße gesetzt und Diesmal können wir hier richtig pushen. Oh shit. nevermind Aber hier können wir so richtig pushen. <lacht> oh scheiße. Das lief gerade echt dumm. Ich gebe jetzt keinen Fick. Oh nee, Alter. Das läuft ja immer dümmer. Der wird hier gleich sein Barrel werfen. Ich, ich mache hier einfach mal einen Feuerball. Oh Gott, der Fireball war komplett daneben. Ja, ähm, übel. Oh und der ballert da seinen Ritter raus. Oh nein, die habe ich zu nah gesetzt, glaube ich. Ich habe 20 Sekunden, um den Scheiß Tower bekommen. Wie mache ich das? muss das jetzt einfach riskieren das ist gerade mein schnellster Push den ich hier habe und der kommt nicht genug kommt kommt der nein ein gutes Spiel ein gutes Spiel das habe ich hart verkackt weil ich am Anfang zu so helm gegangen bin und dann meinen rechten Tower fast komplett an den Hawk Rider verloren hat aber wir spielen es einfach noch ein jetzt bin ich angepisst das regt ich gerade auf dass ich das so hart verkackt habe das ist mir egal, ob das Video wieder knapp 20 Minuten wert. Ich möchte die scheiß jetzt haben. Oh, oh, der geht da mit Diesel. Wir machen hier einen sehr starken Push. Also wenn der jetzt nicht gut deft, haben wir den Tower. Oh ja, den Tower haben wir. Muss da muss er sogar noch mehr deft. Oh, den Tower haben wir noch nicht ganz, aber... Hm. Close enough, würde ich mal sagen. Machen wir es mal so. Oh, der wieder Sept. Den möchte natürlich auch nicht haben. In Nova können wir immer auch mit dem Feuerball sein. Oh, der wird überraschen, aber nope. Da haben wir keinen Bock drauf. Tut mir leid, Bruder. So, den Tower haben wir safe, denke ich. Ach, never mind. I guess. Ich hoffe, das macht nicht so viel Schaden. Ja, geht. Bleibt trotzdem diesen hier jetzt an. Mit dem Rest Ach, der benutzt natürlich seinen Medizin. Das war gut gemacht shoutout an dieser stelle würde ich sagen dass mich schön out deft an den hätte ich weiter hinten setzen können egal ich hoffe die kriegen jetzt genug damage ja diesmal hat er keine zeit gehabt zu reagieren damit haben wir unsere erste krone die einen Krone, die wir brauchen selbst wenn wir verlieren haben wir jetzt was das was wir wollten nachkommen nur gehen wir erstmal ohne neben brauchen die gar nicht ignorieren wir können auch einfach so machen da hat unser ritter ist leider nicht sehr viel schaden ausgelöst jetzt wie hier auch scheiße das machen wir trotzdem so Eine Ritter blocken wir mit Ritter so wir müssen einfach nur auf 20 Sekunden deffen, dann haben wir es gewonnen von der geht voll auf Attack, der wir hier noch mal richtig einen reinhauen Eben Räumen wir schnell aus dem Weg Okay, gut, das haben wir erfolgreich gedefft, das kriegt noch ein gutes Spiel wir haben unsere schöne Kronentruhe mal sehen vielleicht kriegen wir eine epik am besten sogar noch eine von den Ritter damit wir den upgraden können demnächst schauen wir mal rein erstmal eine Menge Gold vier Juwelen krass oh den Inferno-Turm riesen paar mal oh perfekt ein paar massenhaft Feuergeister ein paar -Feuer und ein Ballon ist nicht schlecht deswegen ist eine epische Karte na nee, das spenden wir mal nicht, weil wir den bald ausbauen müssen. Aber den können wir jetzt hier noch ein bisschen upgraden. Weil das ist eine sehr starke Damage-Quelle, wenn der umgeborens auf den Tower zugeht, dass er direkt 300 Schaden. Das ist auf jeden Fall fatal. Also ich würde nicht gerne um die 300 Schaden auf den Tower freiwillig nehmen, ohne es zu versuchen, mich zu verteidigen. Man überlegt mal, das sind 300 und, oh Gott, Mathe, und ähm, 348 schaden, wenn sie die nicht gegen irgendeinen Minion oder sowas richten und die direkt auf den Tower raufkneiden. Ich denke mal, als nächstes werden wir unsere Barbaren upgraden, obwohl, nee, warte mal, ja doch, unsere Barbaren und danach werden wir dann die hier weitermachen und dann werden wir Stück für Stück alles hochleveln. Ich denke mal den Fireball brauchen wir Leveln wir erst, wenn wir alles andere auf Level 7 haben Naja, das war's dann auch mit meinem heutigen Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Ihr dürft mich gerne abonnieren und ein paar Likes da lassen Oben links wird mein Logo eingeblendet Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr mich abonnieren Ansonsten oben rechts kommt ihr zur Playlist von ähm, Wer ist das Spiel nochmal? Clash Royale Unten links und rechts sind jeweils Videos, die ihr anklicken könnt Um sie anzugucken Wisst ihr was? Das haben wir hier? Können wir noch ein Level abmachen? Nope, können wir nicht. Ich dachte mir so, dass wir noch genug XP bekommen. Ach, natürlich bekommen wir genug XP. Wir spenden einfach hier unsere Karten. Und ja, da sind wir Level 6. Das ist auch gut, damit können wir besser verteidigen. Na egal, das war's dafür heute. Haut rein, ciao.